Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch die Frage beantworten, ob es besser ist, vor oder nach dem Frühstück die Zähne zu putzen. Also bleibt dran! Diese Frage, ob es besser ist, vor oder nach dem Frühstück die Zähne zu putzen, haben mich ziemlich viele von euch gefragt. Und ich kann das nicht mit einem Satz beantworten, sondern es hängt in allererster Linie davon ab, was ihr denn frühstückt. Und insbesondere davon, ob da was Säurehaltiges bei ist oder nicht. Zunächst einmal möchte ich euch erklären, dass eure Zähne von Natur aus einen Schutzfilm auf den Zähnen drauf haben. Den nennt man auch Pelicke. Dieser Pelikel besteht vor allem aus Speichelbestandteilen und ist nahezu bakterienarm. Dieser Pelikel ist also eine Schutzschicht, ein dünner Film auf euren Zähnen drauf und er schützt eure Zähne, wenn ihr esst, vor Abrieb, also einerseits wenn die Zähne beim Kauen aufeinander reiben, dass die Zähne sich nicht gegenseitig abreiben und da ein gewisser Gleitfilm drauf ist auf den Zähnen, dass das Kauen gut funktioniert. Und andererseits schützt er die Zähne auch vor Säure. Wenn ihr jetzt eure Zähne putzt, dann zerstört ihr nicht nur die Plaque und die Belege, sondern auch diesen Pelikel. Direkt nach dem Zähneputzen entsteht dann wieder dieser Pelikel, also der baut sich wieder neu auf. Aber es dauert ungefähr ein bis zwei Stunden, bis dieser Pelikel wieder die vollständige Dicke erreicht hat und die Zähne wieder vollständig schützen kann. Wenn ihr eure Zähne also vor dem Frühstück putzt, dann ist dieser Pelikel damit zerstört. Also die natürliche Schutzschicht, die die Zähne auch vor Säure schützt, ist damit zerstört. Das würde also eher dafür sprechen, nach dem Frühstück die Zähne zu putzen. Einige sagen auch, dass das Fluorid in der Zahnpasta die Zähne ja auch vor Säure schützt. Also wenn man jetzt vor dem Frühstück putzt, dann schützt das Fluorid die Zähne vor der Säure. Aber warum das machen, wenn man einen natürlichen Schutzfilm ohnehin auf den Zähnen hat, dieses Pellikel? Manchmal hat man ja auch seinen unangenehmen Geschmack am Morgen im Mund und manche mögen es nicht mit diesem Geschmack zu frühstücken, deswegen putzen sich vor dem Frühstück die Zähne. Aber wenn das bei euch der Fall ist, dann kann ich euch eine andere wie ich finde, eine bessere Alternative vorschlagen, und zwar das Ölziehen. Da mache ich noch mal ein extra Video drüber. Aber mit dem Ölziehen könnt ihr eben auch den schlechten Geschmack beseitigen und trotzdem bleibt das Pellikel erhalten und die Zähne sind weiterhin geschützt, als wenn ihr wirklich die Zähne putzt. Wenn ihr jetzt also Säurehaltiges zum Frühstück esst, dann ist es besser, wenn ihr 30 Minuten mit dem Zähneputzen wartet. Viele haben nun morgens keine Zeit, 30 Minuten zu warten dann sollte man sich vielleicht entweder überlegen, seinen Tagesablauf morgens ein bisschen zu ändern, dass man es vielleicht doch ein bisschen einrichten kann oder aber, dass man vielleicht auch was anderes frühstückt, dass man sein Frühstück nochmal überdenkt und etwas nicht ganz so Säurehaltiges zu sich nimmt. Und dann muss man auch noch darüber sprechen, nicht alles, was Säure enthält, ist sofort schädlich für die Zähne, also es wir sprechen hier ja, wenn Säure die Zähne schädigt von Erosionen, aber nicht alles, was Säure enthält, hat auch gleich ein erosives Potenzial, also führt nicht automatisch zu Erosionen in den Zähnen. Und das wird jetzt ein bisschen komplizierter, weil es von vielen Dingen abhängt, ob es erosiv wirkt oder nicht. Zum Beispiel, was ihr da noch dazu esst. Wenn ihr jetzt noch Milch zu der Säure dazu esst, werden die Säuren ein bisschen neutralisiert. Das ist dann nicht ganz so schlimm. Und manche Lebensmittel enthalten zwar Säure, aber enthalten zusätzlich auch noch sehr viel Calcium und haben auch dann nicht so ein starkes erosives Potenzial wie andere Lebensmittel. Also man muss da nochmal im Detail drauf eingehen, welche Lebensmittel zu Erosionen führen oder nicht. Aber da möchte ich auch gerne ein neues Video drüber machen, weil das ziemlich umfassend ist. Also wenn ihr euch einfach merkt, nach Säure ungefähr 30 Minuten zu warten, bis ihr die Zähne putzt, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Was auf jeden Fall auch hilfreich ist, ist, wenn ihr direkt nach dem Essen von Säure euch den Mund mit Wasser ausspült. Das beschleunigt das Ganze, dass die Säure wieder neutralisiert wird und rausgespült wird und der pH-Wert sich wieder neutralisieren kann. Das geht dann einfach ein bisschen schneller, wenn ihr den Mund nach dem Essen dann mit Wasser ausspült. Denn was passiert jetzt, wenn ihr Säure gegessen habt und direkt danach die Zähne putzt? Die Zähne sind durch die Säure ein bisschen angegriffen, es werden Mineralien in diesem sauren Milieu aus den Zähnen herausgelöst und wenn ihr jetzt noch die Zähne putzt, kann es halt sein, dass ihr eure Zähne schädigt und sogenannte Erosionen entstehen, also Schäden durch Säure und das wird eben gefördert, wenn man jetzt auf diesen schon geschwächten Zahnschmelz auch noch umschrubbt. Die Untersuchungen gehen aber mittlerweile dahin über, dass man festgestellt hat, dass es deutlich länger braucht, bis wieder Mineralien in den Zahnschmelz eingelagert wurden. Also die Remineralisierung, die dauert deutlich länger, als man bislang angenommen hat und zwar kann das zwei oder sogar noch mehr Stunden dauern, bis die Zähne wieder vollständig remineralisiert sind. Und da muss man sich jetzt natürlich fragen, macht es Sinn, so lange zu warten? Und deswegen geht die Tendenz so ein bisschen dahin über zu sagen, nee, dann ist es vielleicht besser, sofort die Zähne zu putzen, um die Säure loszuwerden, sozusagen, bevor man jetzt stundenlang wartet. Weil wenn es ohnehin so lange braucht, die Remineralisierung, dann vielleicht lieber gleich die Säure beseitigen durch Zähneputzen. Von diesen neuen Überlegungen halte ich aber nicht ganz so viel, weil es für mich schon noch ein Unterschied ist, ob ich jetzt wirklich ein saures Milieu im Mund habe, einen sauren pH-Wert und diese Säure auf die Zähne schruppe oder aber ob die Säure schon wieder abgepuffert wurde, also ich habe ungefähr 30 Minuten gewartet, die Säure ist schon wieder ein bisschen neutralisiert, der pH-Wert ist wieder ein bisschen angestiegen und die Zähne sind vielleicht noch nicht wieder vollständig remineralisiert, aber immerhin ist der pH-Wert schon mal wieder ein bisschen ausgeglichen und ich mir dann die Zähne putze. Also ich würde trotzdem bei der jahrelang bestehenden Meinung bleiben, dass man nach Säuren am besten 30 Minuten wartet mit dem Zähneputzen. Und als weiteren Punkt muss man einfach sagen, wenn man nach dem Frühstück die Zähne putzt, dann bleibt das Fluorid ja auch wesentlich länger auf den Zähnen und kann länger einwirken und man schluckt weniger von dem Fluorid runter. Wenn ich vorm Frühstück putze, dann schlucke ich anschließend beim Frühstück halt mehr von dem Fluorid runter und zu viel wollen wir davon ja auch nicht in unserem Körper haben. Und dann muss man ja auch einfach mal bedenken, dass man ja meistens nicht ausschließlich Säurehaltiges isst, sondern da ist in dem Lebensmittel meistens auch Zucker mit drin. Und wenn man jetzt vor dem Frühstück die Zähne putzt, dann der Zucker halt meistens bis zum Abend ein, bis man sich das nächste Mal wieder die Zähne putzt und das ist halt echt ein langer Zeitraum. Also ich tendiere ganz stark dazu, nach dem Frühstück die Zähne zu putzen. Wenn man was Säurehaltiges isst, am besten 30 Minuten warten und ansonsten, wenn man keine Zeit hat, 30 Minuten zu warten, dann vielleicht den Zähnen zuliebe doch mal überdenken, ob man nicht was anderes frühstückt. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so für gewöhnlich frühstückt. Dann können wir nämlich in den Kommentaren nochmal ein bisschen individuell auf eure Situation eingehen und besprechen, wann es da am meisten Sinn macht, die Zähne zu putzen. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!